Hey, hast du mal wenig Gras? Klar doch! <lacht> Guten Morgen! Ja heute geht es um das richtige grüne Gras, also was in Hülle und Fülle vor unserer Haustür wächst, was resistent gegen Schädlinge ist, was Tiere wie Menschen mit allen Vitaminen und Mineralstoffen außer Vitamin B12 und Vitamin D versorgt und was nach Ansicht nicht weniger Menschen das gesündeste Lebensmittel der Welt ist. Warum? Weiß das nur keiner. Weil Wissen zu verbreiten kostet Zeit und Geld und wo nichts verdient werden kann, da wird eben auch oft nichts verbreitet. Beziehungsweise dieses Wissen äh, wird von Werbung und Marketing der großen Unternehmen die etwas verdienen wollen, verdrängt. Das hat alles nichts mit Verschwörungen zu tun, sondern das ist ganz simple Marktwirtschaft. Wenn Opa Erwin auf seiner kleinen Hobbywebseite seine äh, ja, jahrelangen Erfahrungen und seine Recherchen zu einem Thema für seine Freunde postet, dann findet man wenn man bei Google gesunde Ernährung eingibt, mit Sicherheit nicht Opa Erwins kleinen Blog, äh, sondern auf den ersten 100 Seiten findet man wahrscheinlich ausschließlich ja, <lacht> Informationen oder Wissen, ähm, was in irgendeiner Weise auch monetarisiert ist ne, und wenn es nur mit Werbung ist und hat dann entsprechend ein höheres Potenzial gefunden zu werden, weil ja, nicht nur die Seite, sondern halt viele Interessensgruppen davon partizipieren. Bei meinem YouTube-Kanal ist, ist das auch nicht anders. Wenn ich nicht zulassen würde, dass Werbung geschaltet wird vor meinem Video, da würde mein Videos Ceteris Paribus schlechter gerankt werden. Umso wichtiger auch in äh, den monetarisierten äh, Wissensplattformen Informationen am Leben zu erhalten, die aufgrund des perfiden Geldstrebens große Teile der Welt sonst aus dem Fokus geraten würden. Und entsprechend äh, daher heute die Vorstellung des Grases als Lebensmittel. Neben dem biochemischen Fakt, dass alle, bis auf die zwei genannten essentiellen Nährstoffe, also Vitamin B12 und Vitamin D, in Gras vorkommen, und selbst da gibt es gewisse Ansichten, aber ich sag mal jetzt wirklich wissenschaftlicher Konsens, ne, äh, da brauchen wir doch eigentlich nur mal die freilebenden Tiere zu beobachten. Die freilebenden Tiere, die haben keine Ärzte oder keine Krankenhäuser, sie haben keine Medikamente. Aber doch unterstehen sie quasi denselben Naturgesetzen wie wir Menschen. Wenn sich ein Tier krank fühlt, was passiert dann? Das ist meistens so, dass es dann entweder fastet oder es knabbert Gras. Wenn wir krank sind, da setzt bei uns auch der Instinkt ein, dass wir unsere Energie, äh, ja, nicht für den Stoffwechsel, also für die Verwertung von Nahrung, Nahrung einsetzen wollen. Ihr kennt das alle, wenn ihr krank seid. Ihr habt keinen Hunger. Nur das Knappern an Gras ist aus unserer modernen Gesellschaft eigentlich raus. Das, das, das, äh, ja, das, das wissen wir gar nicht mehr. Ne? Das, das Wissen ist überhaupt nicht mehr existent, dass wir sozusagen ähm, mit dem Gras, äh, wenn wir daran knabbern, dass wir die Nährstoffe rauslösen quasi, äh, aber sehr wenig Stoffel, Stoffwechselenergie benötigen. Und äh, man muss einfach nur kauen und dann spuckt man die Zellulose wieder aus. Und dann hat man die Nährstoffe und ja und dann äh, ist es wunderbar und gerade in Krankheitstagen ist es das wichtig, dass man den Stoffwechsel nicht so sehr belastet, aber trotzdem Nährstoffe aufnimmt. So äh, ja also ist das das Ideale am Gras wenn man krank ist. Ähm, Grassaft ist in dem Zuge, wenn man eine gute Saftpresse hat, natürlich ja auch super, ne? gerade äh, äh, bei Grassaft äh, Da braucht man allerdings eine gute Saftpresse. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, die, die beste für Wildgrün, die auch die, die Silke Leopold hat, die es mir erst empfohlen hat, habe ich euch unten ja schon mal in der Rezension vorgestellt. Ich, das Video kann ich euch irgendwo verlinken und unten poste ich die nochmal. Ähm, aber gerade so eine Saftpresse in einer, in einer Krankheit, das ist halt wirklich so die, die absolute Wunderwaffe. Da braucht man nicht am Gras kauen, sondern dann jagt man das Gras rein, das Wildgrün und äh, ja, dann, dann trinkt man das einfach. Da hat man die Nährstoffe, aber man hat nicht den Stoffwechselvorgang. Das ist das Entscheidende das ist aus Tierreich äh, abzuleiten. Ne? Äh, worauf sollte man denn achten beim Konsum auf Gras? Also zum einen, dass es vorrangig Süßgräser sind. Wenn man keine Ahnung von Gräsern hat, dann kann man sich äh, merken, dass wenn der Stängel oberhalb der Grasnarbe irgendwann zum Blatt wird, also aus dem Stängel wird das Blatt, das Blatt umschließt dann sozusagen den Stängel, wenn man jetzt äh, dann sind es Süßgräser und damit zum Großteil genießbar. Die Zellulose ist für uns wie gesagt nicht verdaubar. Daher entweder äh, trocknet man das Gras und pulverisiert das oder man entsaftet das. Äh, was auch noch geht, äh, dass man einen Hochleistungsmixer, das da rein macht, aber da braucht ihr wirklich einen sehr guten äh, Hochleistungsmixer, also zum Beispiel den Rexco, den ich einmal getestet habe. Äh, da, da kann man auch das Gras wirklich dann wunderbar ganz klein machen. Äh, aber ansonsten halt wie gesagt trocknen und entsaften. Äh, und dann kann man das auch so in seinen Ernährungsalltag eingliedern, wenn man nicht krank ist. Also man muss nicht krank sein, um gesunde Sachen zu sich zu nehmen. Natürlich gibt es innerhalb der grünen Gräser auch noch einige Unterschiede im Geschmack und in der Wirkung. Zum Beispiel bei Weizen und Gerstengras habe ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht, wie so die Wirkung ist. Und das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten. Dann gibt es im Rahmen der Ernährung mit Gras ja auch immer noch den Fakt des Chlorophylls. Früher noch eher so als ja, Humbug oder als esoterischer Krimskranz abgewertet ist heute die blutreinigende Wirkung des Chlorophylls unbestritten. Wie ich auch aus dem Buch von Günther Ulmer was ich Euch unten verlinkt habe erfahren habe, hatte der Chemiker Willstetter bereits 1913 erkannt dass Chlorophyll fähig ist mit Hilfe des darin gespeicherten Sonnenlichtes aus toter Materie lebende Substanz aufzubauen. Für seine Arbeit der Analyse des Chlorophyllmolekülaufbaus erhielt er 1915 sogar den Nobelpreis. Diese in den Pflanzen gespeicherte äh, äußerst wertvolle Lichtenergie, also die die die unterstützen den Körper in vielen lebenserhaltenden Vorgängen. Sie übertragen äh, ja, hochwertige Lichtenergien aus dem Universum, aus dem Kosmos, klingt ein bisschen esoterisch, aber letztlich ist es so. Videos zur Quantenphysik, meine Videoreihe empfehle euch in dem Kontext, dass sich übertragen diese Lichtenergien in die Zellen und in das Gewebe des Körpers und fördern nachhaltig die Zellatmung und nach dem Zellstoffwechsel. Chlorophyll unterstützt auch maßgeblich die präzise Funktion des Gehirns, des Nerven, des Hormons und des Zellsystems. Wo Chlorophyll vorhanden ist, da befinden sich auch ganz häufig die essentiellen Mineralstoffe Eisen und Magnesium. Das Beste an alledem ist eigentlich, das Chlorophyll oder das Gras eben kostenlos ist. Klar, man kann sich auch einfach in unserer luxusdurchzogenen Gesellschaft pulverisiertes Wildgrün kaufen. Ich hatte ja den Vergleich von Gastengras und Weizengras, den ich schon angesprochen habe, verlinkt. Ja, aber es ist nicht notwendig. Das kann man machen, aber man kann auch einfach in die Natur gehen. Und äh, was an sich natürlich schon gesund ist. Äh, ich weiß nicht, ob oben noch Platz in der Infokarten ist, warum Bewegung wichtig ist. Wenn dann oben Infokarten, äh, kann in die Natur gehen und sich dort einfach Wildgrün pflücken und zu Hause selber verarbeiten. Kostenlos, komplett kostenlos. Und es ist so gesund. Oder eben, wie wir als Kinder früher, ja, einfach mal so intuitiv an einem Grashalm nuckeln. Wer hat das nicht gemacht? Aus dem Süßgras oben das Ding rausgezogen ne? und dann dran genuckelt, bevor wir dann eine Backpfeife vom Opa bekommen haben, äh, dass er rund drauf gepinkelt haben könnte. Also vergesst vor lauter Superfoods, Diäten und Ernährungsplänen nicht das Gras was vor Eurer Haustüre wächst. Das ist meine Message für heute. Ja, der Hinweis für alle neuen Abonnenten, dass wir uns immer donnerstags in gemütlicher Runde, alle ab 21 Uhr, gut, alles übertrieben, aber einige ab 21 Uhr in meinem Bett treffen, also virtuell und die Themen der Woche, persönliche Probleme oder aktuelle Befindlichkeiten, ja, gemeinsam in lockerer Atmosphäre, in sehr lockerer Atmosphäre, ja dass wir das fröhnen, dass wir dem fröhnen. Ihr könnt anrufen, manchmal werden es auch Gruppengespräche, je nachdem wie ihr Lust habt, was ihr wollt, ihr könnt anonym bleiben, alles ist offen, kein Thema ist vorgegeben, sondern einfach nur was sich an dem The an dem Abend einfach so ergibt. Ein Abend unter Freunden quasi. Ihr seid herzlich eingeladen jeden Donnerstag 21 Uhr. So, was sind eure Erfahrungen, was sind eure Gedanken zum Thema Gras? Ich freue mich wie immer auf einen regen Austausch. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.